Ja, wenn wir vielleicht bei den Versicherungen bleiben noch mal. Luigi wäre mein Vorschlag. Ähm, du hattest ja die Zurich äh, Insurance, die Zurich-Versicherung als Alternative zur Helvetia äh, ins Spiel gebracht. Äh, vielleicht stellst du deinen Case einfach noch mal in zwei Sätzen vor. Ja, ähm, ich, ich, ich, ich gehe da, ähm, was der Herrmann gesagt hat. Ähm, es ist sicher so, dass die Aktie ähm, im Moment etwas überteuert ist, aber wenn man die Strategie anschaut und auch in welche Richtung die Zürich geht, äh, einerseits ähm, das Portfolio jedes Jahr zu säubern, ähm, dort wo es eben nicht diese hohe Profitabilität gibt, aber auch von bad, ähm, also von schlechten äh, Portfolios zu, zu verabschieden, dann ähm, aber auch jetzt ähm, zu wachsen, also in den USA den texanischen Insurance ähm, äh, gekauft und natürlich eine klare Ausrichtung auf ähm, hohe Dividendeauszahlung, also rund 75% Prozent, ähm, des Gewinns auszuzahlen als Dividende mit einer Wachstumsrate von rund 5% Prozent pro Jahr. Das war, also Und es ist ein Global Player, also, der auch ähm, im Risikomanagement sehr, sehr stark ist. Auch ähm, vermutlich im Moment, ähm, wie gesagt, ein bisschen überteuert, aber ähm, vermutlich lohnt sich da wirklich, ähm, äh, die Helvetia näher anzuschauen. Und, und, und ähm, wenn man jetzt vom Risiko her geht, ähm, Glaub ich glaube, ich birgt Zürich etwas mehr Risiken als die Helvetia. Vielleicht, also ich habe mich ja, ich bin ja stark in Versicherungen drin, weil ich mich da halt auskenne. Mhm. Ich arbeite bei der Schweizer Rück und ich meine, wir haben die Schweizer Rückaktie ja nicht, weil die ja wirklich die höchste Dividende gibt momentan und die wird auch bezahlt. Diesen Frühling, die 95 werden garantiert bezahlt. Der Kurs steigt stark, der SwissRe in den letzten Wochen. Ähm, Zürich habe ich auch schon länger. Ich habe die viel, viel günstiger gekauft. Und für mich sind die stark gestiegen. Also wenn ich den mhm. Kurs vergleiche, ich habe hohe Gewinne darauf. Und ich denke, es ist immer noch Kurspotenzial drin. Ähm, es ist einfach diese riesige im letzten Jahr, wie du erwähnt hast, es wurde eine riesige Akquisition gemacht von Zürich. Und da muss man weiß man noch nicht genau, wie gut äh, wird die Integration äh, funktionieren? Also dort ist ein bestimmtes Risiko drin. Aber wenn das erfolgreich läuft, dann denke ich, hat das ziemlich Kurspotenzial bei der Zürich. Also das heißt, der Kurs kann durchaus noch weiter steigen. Äh, die Elfezia, die hatte einfach Pech im 2020. Die hatten mit Corona äh, riesige Verluste auf den Portfolios. Und dann haben sie sich zusätzlich begonnen abzusichern. Für teures Geld äh, haben sie das ganze äh, ganzen Investments, die sie haben, abgesichert. Und zwar in dem Moment, als dann die Börse sich rascher holte und wieder anstieg. Und am Schluss des Jahres hat das natürlich das Ergebnis schlecht aus, sehr schlecht ausgesehen. Und da wurde die Aktie halt massiv abgestraft. Und dann hat sie das Engagement mit Caser in Spanien. Äh, hat also sie eine Versicherung gekauft in Spanien und auch dort war man kritisch äh, wie gut dieses diese Akquisition in, in die schweizerische Helvetia reinpasst mhm. und ob die erfolgreich ist. Mittlerweile ist Caser bringt viel Geld, ist äh, erfolgreiches Investment und das sieht die Zukunft sieht gut aus und ich wenn, wenn Helvetia jetzt mit dem Investment, also Asset Management, wenn sie das jetzt äh, wieder besser, im, das war halt einfach Pech, also das, äh, wenn sie das besser hinkriegen, dann dann äh, hat die ein schönes Kurs, mhm. hat natürlich ein höheres Kurspotenzial als die Zürich. Und, und letztlich, wenn wir dann nach der Obermatt-Methode mhm. gehen wollen, äh, dann, dann kaufen wir die Helvetia, ob schon ich, wie gesagt, ich bin auch... Äh, Wäre durchaus noch bereit, auch jetzt noch Zürich zu kaufen. Persönlich, also ich finde Zürich auch ein ganz toller Titel. Er ist natürlich viel globaler aufgestellt, viel größer. Und wenn man, wenn man so auf die nächsten zehn Jahre hinausschaut, dann ist natürlich Zürich ein, ein gutes, wirklich gutes Investment. Bei Helvetia weiß man natürlich nicht, was die nächsten Jahre alles bringen. Das ist nein, nein das ist alles, alles prima. Ich würde nur ganz gerne dieses Thema wegen der Zeit zum Abschluss bringen. Ähm, ja. Also wir können abstimmen von mir aus. oder äh, Ich fände es halt einfach im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit unseres Wikifolios wichtig, dass wir, es wäre wär schwierig zu verargumentieren, wenn wir jetzt die, die Zürich-Versicherung kaufen würden, weil... Klar lässt sich das begründen, aber ähm, und privat mag das ja auch äh, durchaus einfach aufgrund der Einschätzung für die Zukunft äh, eine, eine sehr vernünftige Entscheidung zu sein. Auch beide Aktien zu kaufen ist sicher eine gute Entscheidung. Ich würde aber, weil wir einfach wirklich in den ersten Schritten sind und wirklich ein Staufenster zu Obermatt sein wollen mit dem Wikipolio, würde ich nochmal eindeutig für die Helvetia plädieren. Also ich will ja auch die Zürich dann nicht kaufen, oder? Wenn, wenn nur die zur Verfügung stehen. Und wenn ich äh, in den Filter gehe, äh, gehe SPI ausweile. Da haben wir die Helvetia mit drin, Kühne und Nagel also die, mit drin ja. und die DKSH mit drin. Ne? Mhm. Also ich finde das vernünftig. Vielleicht wäre spannender, Swatch anstatt Kühne und Nagel. Aber da bin ich jetzt nicht vorbereitet drauf. Okay, alles ist gut. Aber anyway, also das sind sicher drei gute Titel. Kühne und Nagel ist ein bisschen teurer. teuer Es ist nicht so schlimm. Ich bin davor vorher reingegangen. Ähm, es ist vor allem wegen dem Kurs Buchwert. Ist das ähm, äh, tiefer unten äh, bei Kühne und Nagel? Der Kurs Burgfeld könnte hier irreführend sein, weil Kyrian Nagel all die Schiffe besitzt, während ihre Konkurrenten die Schiffe nicht besitzen. Also wenn ich die den Rest anschaue und diese zwei ignoriere hier, dann, dann kommt auch der kombinierte Rang rauf, oder? Dann wird er sofort über 60 sein. Und von dem her würde ich sagen, äh, sind das, sind das gute, äh, sind das gute Wahlen, ob ich, Ach, ich muss da wieder auf die Watchliste. So, Entschuldigung. Also finde ich, dass, ich würde auch dann Zürich nicht nehmen. Äh, weil ich das wirklich ein bisschen äh, schwach finde, wenn die Valuation nur auf der Dividendenrendite äh, äh, beruht. Das ist ja etwas, das jedes Jahr sofort geändert werden kann. Und dann hat man äh, eine sehr teure Aktie. Also ich würde auch dann für Helvetia, Kühne, Nagel und TKSH plädieren. Vielleicht Monika noch ähm, ein Hinweis wegen Kühne. <lacht> also Kühne und Nagel ähm, vorziehen gegenüber TKSH ist, dass ähm, Kühner Nagel sehr eine nachhaltige Nachfolgeplanung hat. Das heißt, es ist sehr solide. Das ist nicht etwas, was äh, ja so wie jetzt in angelsächsischen oder jetzt viele Schweizer Unternehmen, die Großen auch leiden, wo man ständigen Managementwechsel hat, sondern die Managementwechsel sind sehr gut überlegt und ähm, kommen auch intern, ich darf wieder jetzt, ähm, ja, neuen CEO, der wird intern im in August übernehmen. Zudem hat Künian Nagel jetzt äh, große Expansionspläne in Saudi-Arabien und in, auf dem afrikanischen Kontinent, was auch für das Wachstum spricht. Also ich erwarte dort ähm, ein interessantes Wachstumspotenzial. Ähm, Aber auch Risiko ja. in dem Fall. Neuer Markt ist wahrscheinlich auch Risiko, oder? Gut, es gibt noch eine andere Überlegung. Wenn du 50% in einer Aktie hast, Monika, ist das nicht besonders sicher. Also ja, ja, ich weiß, ich bin dran, ich bin dran, darum habe ich angefangen. <lacht> <lacht> das ja. ist klar. Andererseits, eben die Dividende ist immer schön. Ja. ja. Also zum Obermaterial. Also ist, ist allseits bevorzugt, dann machen wir da mal einen Haken. Dann sollte man vielleicht noch zwei Sätze über die DKSH trotzdem sprechen. Gibt es da einen Experten zu dieser Firma in der Runde? Ja, die kenne ich jetzt wirklich gar nicht. Ich auch nicht. Also, ist der Experte nicht, ich habe die DKS schon länger etwas beobachtet und die hat auch Potenzial, also das ist, das ist so. Ähm, ich sehe einfach, wenn man oben hier anschaut, das Wachstum. Das sind nicht gerade wahnsinnig groß, oh, im asiatischen Markt operieren. Bin ich etwas enttäuscht, dass nicht mehr Wachstumspotenzial da ist. ist das, Hermann, kannst du die mal im Detail einblenden? Ist das hm, ein Corona-Jahr-Geschichte gewesen? Oder ja, ich mache das oder? gleich. <lacht> Gut. Ähm, also Wachstum bei der ähm, DKSH. Ja, ist ja. wirklich, also die ganzen operativen äh, Kennzahlen. Mhm. Wir haben jetzt noch keine neuen, oder? Also, wir haben mhm. nur 21 de facto. Die, die, äh, die, ähm, ist schlecht, die das ist schon 30. Juni. ist schlecht, oder? ist schon ziemlich ja. schlecht, oder? Also, das ist schon über Jahre hinweg, ist das Umsatzwachstum mäßig. Und das Gewinnwachstum auch. Also, die sind irgendwie ein bisschen am Scherben. Also ihr Geschäft ist, wirklich, sie helfen Unternehmen mit einem äh, Distributionsnetzwerk, mhm. ihre Produkte mhm. in Asien zu platzieren. Und das ist da historisch gewachsen aus Produkten, die sie selbst dort vertrieben haben. Die Diethem die, Keller AG vorher. Mhm. Ähm, und äh, sie haben dann einfach die gleichen, weil, weil die Produkte, die sie vertrieben haben, war dann irgendwann mal nicht mehr so gesucht in Asien. Dann mhm. haben sie begonnen, andere Produkte von anderen westeuropäischen und westlichen Unter, äh, Unternehmen in Asien zu vertreiben. Und dort, wo ich so ein bisschen die Frage habe, sind sie da die richtigen oder ist eine Schweizer Firma äh, gut aufgestellt ich vermute dass sie schon sehr sehr stark lokal sind oder dass das, das Geschäft lokal betrieben wird mhm. und nur noch gerade die Holding bei uns hier im Seefeld ist ich finde sie ist gut geführt ich habe den CEO mal kennengelernt Ich finde sehr pragmatisch mhm. äh, sie sind erst vor kurzem an der Börse damals von einem anderen CEO ein bisschen ein blumiger CEO ein bisschen ein ein, ein sehr guter, also sehr unternehmerischer CEO, der jetzt aber abgewechselt wurde von jemandem vermutlich ein bisschen äh, pragmatischer. Ich würde das Unternehmen äh, interessant finden, weil sie doch ein Netzwerk haben in Asien und es ist eine Diversifikation nach Asien und hilft, ja. wenn, wenn, wenn Asien wieder kommt. Oder dann finden sie vielleicht wieder neue Geschäftsbereiche, die sie, äh, die sie äh, eröffnen könnten. Ich finde das auch spannend im Hinblick auf das Wikifolio, dass wir ja. da auch mal durchaus äh, Titel mit reinbringen, die nicht jeder schon kennt so gut. Und sagen, Mensch, das ist mal eine interessante Idee. Das ist so ein bisschen Chili sozusagen, obwohl ja. sie nicht so toll wachsen, aber das ist, zeigt eine gewisse Insight auch. Und ja, ich also, so ja. da würde ich die auch ganz gerne mit aufnehmen. Das Gute an solchen Firmen äh, ist, oder die sind wie unter dem Radar, weil sie irgendwie ein bisschen enttäuscht ja. haben. Und mhm. wenn die dann plötzlich äh, etwas auf den Markt bringen, das überzeugt, dann kann der Markt sehr stark reagieren, weil er das wie normalisieren möchte. Das ist ja die grundsätzliche Idee hinter den Obermacht-Rängen oder hinter dem Faktor-Investing, dass man sagt, es gibt eine Reversion to the Mean. Die Idee ist, dass die Leute in diesen management alle gut sind. Und irgendwann mal wieder äh, auf den normalen typischen Pfad zurückkommen, gerade wenn sie besonders schlecht sind. Und äh, das wird dann honoriert, weil dann auch der Aktienpreis wieder zurückgeht in die typische Mitte. Und von dem her, glaube ich, ist, ist der TKS ist ein bisschen ein Joker, aber der neue CEO ist, glaube ich, drei Jahre oder so, vier Jahre dort. Der, das könnte durchaus sein, dass da der Durchbruch kommt, nach Corona vor allem dann, wenn, wenn Asien. Asien hat den großen Vorteil, dass sie die größte Welthandelszone Welthand mhm gebildet haben, nachdem die Amerikaner aus dem Trans-Pacific Partnership ausgestiegen sind. Und es war eine große Handelszone, das, das, das geht nicht von heute auf morgen, dass sich das in den Zahlen niederschlägt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mittelfristig oder nach ein paar Jahren, das könnte jetzt dann kommen, dort die, die, das Handelsvolumen massiv zunimmt. Und mit DKSH wäre man dann dort exponiert. Das ist sonst nicht einfach mit einer Schweizer Firma. Natürlich Neste und so, aber äh, wirklich so viel Asien wie DKSA findet man sonst ganz selten. Äh, darf ich noch was fragen? Asien heißt das auch China oder nur China? Oder? Äh, ich glaube nicht. Also da habe ich auf der Webseite mal ein bisschen recherchiert, ähm, vor allen Dingen historisch gesehen. Das sind ja aus drei Wurzeln, 150 Jahre gibt es diese, diese Einzelfirmen, die dann irgendwann fusioniert haben, glaube ich schon. Und äh, es sind eigentlich im, im schwerpunktmäßig die entwickelten äh, asiatischen Länder. Also Japan ist ein großer Schwerpunkt, Thailand ist, glaube ich, ein Schwerpunkt, Korea. Ähm, also ähm, da machen sie Marktexpansion dahin, aber sie machen nach meinem Verständnis, helfen auch Unternehmen Europa, die, die in, in Sourcing-Fragen beraten werden wollen. Also wo, wo kann ich bestimmte Vorprodukte, Rohstoffe, wie auch immer, beziehen aus Asien, also auch in die Gegenrichtung. Und äh, im Wesentlichen aber eher die Developed Asian äh, Countries und nicht so sehr China, glaube ich, nach meinem Eindruck. Ich muss leider ins nächste Meeting, habe mich wieder ja, mal sehr gefreut. Ja, ich ich wünsche ja. euch was. Guten Kauf, Uwe, guten Kauf. <lacht> ich, also, ich fasse zusammen: wir kaufen die drei Helvetia, DKSH und Kühne und Nagel, oder? Mhm. Sehr gut, das riskieren wir jetzt heute. Einverstanden. Außer. <lacht> Pause, also, tschüss zusammen. Gut. Tschüss. Ja. tschüss. Ja.